Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstmals Danke an die Schüler für die Rückmeldungen zur ersten Woche Fernunterricht. Jetzt hat mir da guten Input gegeben und es ist echt wichtig, dass ich weiß, was Ihnen schwerfällt, was Ihnen gut getaucht hat, wo es Schwierigkeiten gibt und wie versprochen haben wir probiert, das jetzt besser zu machen. Aufgrund von irgendwelchen Antworten da, wo oft einmal vorgekommen ist, dass zum Beispiel das Ganze zu unkoordiniert war, weil die Lehrer nicht gewusst haben, was die anderen Lehrer für eine Aufgabe gegeben haben, dass oft einmal die Fragestellungen vielleicht auch nicht so hundertprozentig klar und verständlich definiert waren. Wenn man denkt, ich mache jetzt da ein kleines Tutorial, hauptsächlich an eure Klassenvorstände gerichtet, natürlich könnt ihr euch das auch anschauen und selber auch machen. Und zwar in dem Tutorial, Möchte kurz erklären, wie wir jetzt einen gemeinsamen Kalender machen für jede Klasse, wo aber nachher auch alle Termine vom Google Classroom, die was ja da automatisch reingespeichert werden, übertragen werden können. Kurz zur Info: Ich werde versuchen, Hochdeutsch zu sprechen, damit das auch in Deutschland oder im restlichen deutschsprachigen Raum besser verstanden wird. Ich werde mir Mühe geben. Wie gesagt, wir erstellen einen Klassenkalender, da Google Classroom sowieso automatisch für jeden Kurs einen Kalender hinterlegt. Alle Aufgaben werden darin automatisch von alleine gepostet, was oft sehr praktisch ist für den Lehrer wie auch für den Schüler. Standardmäßig haben die Schüler Leserechte für diesen Kalender, Lehrer haben Bearbeitungsrechte und können somit auch manuelle Termine wie Tests oder sonstiges eintragen. Das Problem hierbei ist, dass jeder Kurs einen eigenen Kalender hat, aber es gibt keine komplette Übersicht. Sprich, die Schüler sind zu Hause, haben dann zehn verschiedene Fächer, zehn verschiedene Kalender und keiner weiß, wie viel eigentlich zu tun ist. Sprich, die Lehrer selbst wissen nicht, wann soll ich jetzt zum Beispiel ein Hangout planen mit den Schülern, wann haben sie Zeit, wann haben sie nicht Zeit, wie viel haben sie gerade zu tun. Und genau deshalb mache ich dieses Tutorial, um die Tätigkeiten bzw. das Arbeitsbensum und auch die fix geplanten Termine von euch Schülern besser sichtbar zu machen, damit die Organisation für uns Lehrer wie auch für euch selbst einfacher fällt. Wie geht man bei dem Ganzen vor? Wie gesagt, wir machen einen Kalender. Das wird einmal als Erste sein, einen Kalender zu erstellen. Da dieser Kalender von mehreren Benutzern gesehen bzw. bearbeitet werden soll, werden wir danach die Freigaben erteilen. Und schlussendlich zeige ich noch kurz vor, wie die Lehrer die Termine, die automatisch im Classroom Kurs erteilt, äh, erstellt werden, in diesen gemeinsamen Kalender kopiert werden können. Gut, schauen wir rein in den Kalender. Ja, das war die Evaluierung. Danke nochmal. Ihr werdet auch heute beziehungsweise morgen wieder eine neue Evaluierung bekommen mit der Bitte diese wieder auszufüllen, denn speziell das jede Woche neu zu erfassen ist ungeheuer interessant für mich. Ja, auf Deutsch nicht ungeheuer, sondern ist sehr sehr interessant den Zeitverlauf eures Erkenntnisgewinns festzuhalten und ihr helft mir damit sehr viel, nicht nur mir, sondern auch den Rest der Pädagogen. Okay Schauen wir mal, da habe ich zum Beispiel jetzt den Classroom-Kurs Angewandte Informatik von der B2B offen. Wie gesagt, jeder Kurs hat automatisch auch einen Kalender hinterlegt. Diverse Übungen bzw. Aufgaben werden in diesem Kalender hinterlegt. Wie man hier sieht, die Aufgaben bis zum 1. April gibt es eine Aufgabe, immer mittwochs, so wie der Stundenplan auch gewesen ist. Generell kurz zum Kalender. Hier oben kann die Ansicht gewechselt werden. Tagesansicht, Wochenansicht, Monatsansicht. Mit den Pfeilen kann man zwischen den Monaten wechseln. Ebenso bei den Kle beim kleinen Kalender. Mit einem Klick auf heute kommt man immer wieder zum aktuellen Datum. Hier unten sieht man die Kalender, den eigenen Kalender bzw. Für jeden Kurs einen Extrakalender und Kalender, die man sich selbst hinzufügt. Falls man dann hier sehr viele Kalender hat, können diese Kalender auch ausgeblendet werden. Das findet man in den Einstellungen. So, wir wollen jetzt einen neuen Kalender machen für die B2B. Hierzu klicke ich auf das Plus-Kalender hinzufügen, einen neuen Kalender einrichten. Der Kalender soll heißen Klassenkalender B2B. Eine Beschreibung füge ich später hinzu. Es soll da drin stehen, dann einfach dass jegliche Classroom-Termine sowie Hangouts darin gespeichert werden sollen. Okay, jetzt wird dieser Kalender erstellt. Wie ich vorher schon erwähnt habe, es gibt mehrere Kalender und die kann man hier dann ein- oder ausblenden, je nachdem, ob sie noch in Verwendung sind, beziehungsweise ob man diese Kalender auch sehen will oder soll. Dieser Kalender wurde jetzt erstellt. Um ihn zu sehen, gehe ich einmal zurück und dann sehe ich hier schon Klassenkalender B2. Ups, B2B. Hier ist Derzeit ist natürlich noch nichts drin, weil noch keine Termine eingetragen wurden. Als Nächstes sehe ich mir an, wie man Freigaben erteilt. Jetzt habe ich den Kalender erstellt, aber dieser Kalender gehört derzeit nur mir. Sprich ich kann Termine eintragen, Termine löschen, kann Leute einladen zu einem Hangout, aber der Kalender ist nur von mir bearbeitbar, solange ich ihn nicht freigebe für andere bzw. für andere Gruppen. Um den Kalender zu bearbeiten, mit der Maus über den Kalender fahren, die drei Punkte anklicken und Einstellungen und Freigabe wählen. Wie man sieht, kann man hier auch die Farbe des Kalenders ändern. Jetzt sehe ich nochmal den Namen, die Beschreibung und dann kommen wir zu den Zugriffsberechtigungen. Würde ich diesen Kalender auf, eine, auf einer Webseite einbinden wollen oder ihn generell öffentlich freigeben, dass er im Netz verfügbar ist, dann müsste ich den Haken hier setzen. Das will ich in diesem Fall nicht, aber er soll innerhalb der Domain von meiner Schule, von der Landwirtschaftlichen fachschule in Bruck, soll er freigegeben sein. Sprich, über diesen Link könnte er abgerufen werden, wenn jemand diesen Link hat. Für mich ist es jetzt interessant, für wen ich den freigebe. Ich selbst bin der Eigentümer, darf da alles tun in dem Kalender, aber ich möchte jetzt einmal vor allem die Schüler der B2B. Im Vorfeld habe ich die Gruppen schon in der Admin-Konsole angelegt, sprich alle Schülerinnen der B2B befinden sich in dieser Gruppe und somit brauche ich nur den Gruppennamen eintippen und alle 30 Mädchen werden eingeladen. Wichtig die richtige Berechtigung setzen. Was dürfen die Mädchen in diesem Kalender tun? Sie dürfen entweder nur die Verfügbarkeiten anzeigen, hier sieht man keine Details dazu, also in diesem Fall nicht angemessen, alle Termindetails anzeigen, dass wir die passen. Sie sehen alles, können aber jetzt keine Termine hinzufügen, löschen oder ändern. Und Freigaben verwalten, sprich weitere Leute oder weitere Gruppen hinzufügen, brauchen Sie auch nicht. In diesem Fall nehme ich alle Termindetails anzeigen. Das ist die ideale Freistellungsoption für das. Und senden. Ich klicke auf senden, sprich die Mädchen der b 2 b bekommen jetzt eine E-Mail mit einer Einladung, diesen Kalender bei Ihrem Kalender hinzuzufügen. Gut, wer soll diesen Kalender noch verwenden? Natürlich die Lehrer, weil die Lehrer sollen ja darin posten. In diesem Fall. B2B, das ist die, betrifft die BHM, sprich Betriebs- und Haushaltsmanagement. Wir haben zwei verschiedene Fachrichtungen, Betriebs- und Haushaltsmanagement und Landwirtschaft die hier getrennt sind, beziehungsweise könnte ich über diese Gruppen alle Lehrer erreichen, aber es betrifft eigentlich nur die BHM drum, sage ich nur die Lehrer der BHM. Die Lehrer selbst sollen natürlich Termine ändern und eintragen können, aber auch keine, keine Freigaben verwalten. Senden, dann würde ich jetzt noch brauchen den Klassenvorstand. Klassenvorstand, das ist die Frau Maria. Von Genau. Sie als Klassenvorstand soll auch Freigaben verwalten können, denn somit kann sie zum Beispiel der Klassensprecherin oder sonstigen engagierten Schülerinnen die Freigabe erteilen, den Kalender zu verwalten. Sprich, die Schülerin hat die Aufgabe, selbst die Termine, die für die Klasse anstehen, einzutragen und zu verwalten, beziehungsweise auch Lehrer darauf aufmerksam zu machen, falls sie vergessen, etwas einzutragen. Sehr gut, senden. Somit sind jetzt die Freigaben erteilt. Der Klassenvorstand, Frau Dulnig, kann dann selbst entscheiden, wer die Freigabe zum Verwalten des Kalenders bekommt. Ja. Sonst brauchen wir keine Einstellungen mehr tätigen. Gehen wir wieder zurück. Der Kalender schaut immer noch gleich aus, weder Termine noch sonst etwas. Der Unterschied ist jetzt der, alle der B2B sehen diesen Kalender jetzt. Alle Lehrer der BHM haben die Einladung auch bekommen, sehen ihn sobald sie die angen angenommen haben und auch der Klassenvorstand natürlich. Zur Vorgehensweise jetzt, wie gesagt, angenommen ich bin jetzt hier und sage äh, Abgabetermin 1. April. Diese Aufgabe zum Beispiel wäre dann hier 1. April zu finden. Siehe, das hat die Frau Christiane Scherer gemacht, im Kalender des Kurses. Damit aber jetzt alle Lehrer auch sehen, dass diese Aufgabe am 1. April abzugeben ist, muss diese Aufgabe kopiert werden. Dazu auf den Termin klicken, die drei Punkte und kopieren nach Klassenkalender B2B. Die Einstellungen können ganz, ganz eins zu eins übernommen werden, denn der Termin ist ja ident. Jetzt sehe ich in diesem Kalender, dass dieser Termin doppelt da ist. Doppelt deswegen, einerseits ist er im Kurs, andererseits im Klassenkalender. Wenn jetzt zum Beispiel geht die B2B ich nehme ein anderes Fach, und zwar Freigegenstand Informatik, da habe ich sie, B2B. Wenn ich jetzt eine Aufgabe poste, ebenso für 1. April, die Aufgabe, äh, Aprilscherz, irgendwas, ist jetzt nur zum Demonstrieren, ist egal, mache ich unbenotet, wichtig ist, dass ein Abgabetermin festgelegt wird, nur so kann es im Kalender hinterlegt werden. Abgabetermin 1. April, Uhrzeit 15 Uhr. 15 Uhr, alle Kursteilnehmer bekommen das. Würde ich zum Beispiel hier jemanden weghaken, dann würde derjenige oder diejenige das nicht im Kalender sehen und somit wäre die Aufgabe auch nicht für ihn, sondern nur für diejenigen, die ich auswähle. Man kann damit sehr gut differenzieren, sprich unterschiedlich schwere Aufgaben stellen oder auch verschiedene Aufgaben stellen, je nach Interesse oder Neigung der Schüler. Ich weise diese Aufgabe jetzt zu. Eine Aufgabe ohne Inhalt. april scherz Die Mädchen werden lachen. Gleichzeitig gehe ich in den Kalender des Kurses. Das ist jetzt der Freigegenstand. Das ist jetzt ein anderer Kurs. So. Freigegenstand. In diesem Fall. Ist es der? Das gefällt mir nicht, dass der die gleiche Farbe hat. Machen wir eine neue Farbe. So. Genau. 1. April. 15 Uhr wird es abgegeben, weil 15 Uhr ist die Abgabefrist. Da sehe ich jetzt, wenn ich drauf draufklicke, angenommen, die beiden sind weg, sprich Lehrer, die, was ja da jetzt nicht als, als Kursleiter eingetragen sind, würden das nicht sehen, dass die Klasse jetzt eine Aufgabe hat bis Ersten. Aber ich als Lehrer im Fach Freigegenstand AI weiß, ich klicke da drauf und kopiere jetzt diesen Termin in den Klassenkalender der B2B. Einstellungen übernehmen, einfach speichern. Wiederum, gemeinde Wochenansicht, sind wir es besser. Wiederum ist jetzt dieser Termin doppelt, aber der Vorteil ist der, dass diesen Kalender alle Lehrer sowie alle Schüler sehen können und somit gibt es da keine Überschneidungen oder auch keine Überforderungen. Ebenso, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hangout plane, Sagen wir, ähm, planen wir gleich in die Klasse rein. Und zwar, ich sage im Fach, äh, mach mal im Freigegenstand, im Freigegenstand um 11 Uhr, äh, April, Smalltalk, ja, da machen wir ein bisschen April Scherze dann. Äh, das ist im Kalender des Freigegenstandes. Und ich sage Gäste, ich will dabei haben B2B dazu, weil da im Freigegenstand habe ich beide Gruppen gemischt aus zwei verschiedenen Klassen, deswegen sind sie nicht getrennt. Jetzt sind da die B2B Mädels eingeladen und zwar zu einem, einem Hangouts Meet. Dieses Meet ist jetzt in diesem Kalender. Ich sage jetzt speichern und da haben wir jetzt keine Einladungen senden, weil das wissen wir was wir überhaupt machen, Es wäre witzig. Da ist jetzt drin. Aber wie gesagt, man sieht es nicht, solange es nicht auch kopiert ist in den Klassenkalender der 2b. Entschuldigung, übernehmen, fertig. Die Termine sind dann doppelt drin. Ich würde empfehlen, dass ihr einfach die Termine sonst ausblendet. Aber wenn ihr die Aufgaben kopiert Lasst sie euch einblenden, damit ihr seht, was alles zu tun ist für die Klasse bzw. wann Zeit ist für ein Hangout. Somit wären wir da am Ende. Wir haben jetzt den Kalender erstellt, danach die Freigaben erteilt. Aufpassen, wer darf was und die Termine vom Kurskalender in den Klassenkalender kopiert, wo alle Termine gesammelt zur Verfügung stehen. Mein Name ist Florian Nil. ich bin Lehrer und Administrator an der Landwirtschaftlichen Fachschule in Bruck und der einzige Google Certified Trainer in Österreich. Es liegt mir recht am Herzen, dass meine Schülerinnen und Schüler sehr gut mit neuen Medien umgehen können, denn gerade in Zeiten wie diesen ist diese Kenntnis Gold wert. Vielen Dank, für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung und ich wünsche euch viel Gesundheit und alles Gute. Ciao.